Gibts? Ja. Du machst dich äh, abend fertig? Äh, ja, ich ziehe lange dich an vor die muss vor den Moskitos. Ein Pulli habe ich angezogen, weil es geht ein Windchen und der ist gerade so kühl, dass ich denke, ja, cool, angenehm. Ja, genau. Und ähm, ja, hallo in der neuen Woche. Hallo in der neuen Woche. Du Schön, hast äh, leckeres Fleisch gekauft beim Metzger heute? Ähm, gestern. Gestern habe ich es gekauft. Stimmt, bei, gestern. Wir waren gestern Abend mit der ganzen Camping hier grillen, haben lange Tisch gemacht ähm, und es war sehr gemütlich. Wir haben das Film mal äh, da gelassen, nicht gemacht. Genau. Also, aber es war sehr schön, sehr gemütlich, alle zusammengesessen. Der Betreiber hat noch ein bisschen seine Basuki rausgepackt. Das war schön, aber ähm, ich habe noch ein bisschen äh, Rindsteak übrig. Und das gibt es jetzt mit die Reste Ich bin auch da. <lacht> <lacht> ähm, nee, das Fleisch schmeckt richtig gut. Das ist echt so ein ja, richtig frisches Fleisch wird da frisch runtergeschnitten auch. Ne? Ja, ich glaube, also die gehackt. haben auch das immer. Das Messer ist riesig. Also ihr seht es, wir blenden es mal ein. Ich stand da im Metzger, haben ein paar Bilder gemacht. Genau. Ähm, und es schmeckt einfach so anders als im Supermarkt. So, das Fleisch, das ist auch alles, die Tiere kommen hier auch von der Insel. Allgemein hier auf der Insel gibt es ganz viele regionale Produkte, auch Feta und Käse und gerade kommt alles hier von der Insel. Und äh, ich kann euch sagen, hier gibt es keine Massentierhaltung. Oder sonst was? Nee. Und sowieso finde ich es richtig irgendwie, sobald man auf die Insel kommt, merkt man, okay. Es geht alles langsam. Die Geschwindigkeit um. ist ein bisschen raus, es geht langsam und man fühlt sich so noch ein bisschen zehn Jahre zurückversetzt. <lacht> ja, aber es ist herrlich, ähm, ist einfach schön. Ja, das ist echt einfach schön. Ja. Jetzt ja. genießen wir noch mal eine zweite Runde an dem Steak. Ja. Wir haben auch übrigens umgeparkt. Wir haben uns um 180 Grad gedreht damit wir hier mit unseren Campingnachbarn äh, die Tops zusammen machen können, weil ja, ja. es die nächsten Tage nicht winden soll. Und dann brauchen wir Schatten, sonst wird es viel zu heiß. So, das sitzen wir dann. Hier ein Bierchen, ein Mythos, so wie es in Griechenland gibt. Jamas. Und der Teller sieht köstlich aus. Also, dann lass es dir schmecken. Mhm. Guten. Nobody stop Nobody Da steht Kate. Und was hast du in die Hände? Rasierer und Scheren. Ja, rasierer und scheren, weil ich sie so aus. Und es ist schon wieder zu lang. Ja. Ja, es hängt wieder in die Augen. Genau, stört und kurz fand ich eigentlich echt praktisch. Deshalb, es geht wieder ab. Und ab. ich übe mich mal nochmal. Ich hoffe, du musst jetzt nicht zwei Stunden in der Sonne sitzen. Wir können das nämlich keinen Film aufsetzen. Aber ich sitze hoffentlich in der Schatten Aber das ist gute boah, Gesellschaft, glaube ich. Wie meinst du? Ameisen? Was? Oder was meinst du? Mich? Ah, dich. Ja, und die ja. Nachbarn. Die werden auch Haare schneiden wahrscheinlich. Ah, gleichzeitig? Oder danach. Ah, ja. Ich glaube, Ich glaube, okay. ich mache mit Schere und äh, Marina wollte mit... Ähm, sehr gut, aber ich sitze in der. In nee, der nee, Sch ich beginne da hinten im Schatten. Ah, ja, gut. War, War, Spaß. War ein Spaß. Puh, zum Glück, weil in der Sonne Es ist, äh, geht kein Wind, Windchen, und dann ist es echt warm, warm, warm. Also, Arschneide, let's go. <musik> Ready. Und? Oh. Du hast gut äh, durchgehalten. Es ging auch gar nicht so lang heute. Nee, es ging es ging mega flop, schnell ne? und äh, wir hatten viele äh, Zuschauer. Zuschauer. Ich habe mich und unter Druck gesetzt. Die Gefühl. haben sich aber alle begeistert und gemeint, ich habe echt auch einen guten Schnitt bekommen. Also, ja, nee, es ist jetzt Lobo noch nass, dich. aber dreh dich mal. Ja, nee, gefällt dich. mir gut. Ich Wenn ich noch, noch was sehe, seh, dann, äh, dann bessern wir es nach. Mega. Also fühlt sich auf jeden Fall wieder schön luftig und sommerlich an. Das ist ja. Bereit für die Woche. Und jetzt haben sich die Camping-Nachbarn auch entschlossen, die Haare zu schneiden. Und ich zeige mal, wie es aussieht. So, da stehen sie jetzt alle. Und jetzt ist einfach Programm des Tages ist Haare schneide. Und hier gibt natürlich sein Senf dazu. Don't press too hard, otherwise it's <laughs> James how are you doing? <laughs> no, not that <Yeah>, <laughs> no no. <laughs> Uh-oh. James, do you have a mirror in the van? Yeah yeah. Yes. Don't use it. <laughs> <laughs> <laughs> wow this. Du Teller. Ah ja, sie sind nach quasi ein Mix aus italienischem Abend und griechischem Abend. Griechischer Salat mit Spaghetti Aglio Olion, frische Knoblauch, und frische Oliven ah. und wir haben hier Tisch und Stühle von den Nachbarn ausgeliehen, die sind Essen, deshalb. Ja, so geht es immer hin und her, ne? Ja, die nehmen unsere Stühle, also. Ja, okay. ja Stärken fahren. nach einer Leichtwind-Session. Ja, ist herrlich, Warte. die letzten Tage Es war nicht viel angesagt, aber es hat doch gereicht. Ja. ich war und wir waren wegen ja, zusammen, ich genau. war noch kurz mit dem Kite voll raus, das war eigentlich ganz lustig. Ich durfte von der anderen Nachbar wieder so ein leichtwind -Kite mal ausprobieren. Genau, und da hat äh, der Sohn dich dann mit der Drohne gefilmt. Ja, der hat super gefilmt. Also Matteo, klasse Aufnahmen und äh, danke dafür. Und äh, sonst genießt du auch, ne? Also wirklich so diese Leichtwind-Tagen, weil ja... Ist mal entspannt auch. auch mal Jeden Morgen machen wir Stretching. Ja, das ist auch cool. Vielleicht müssen wir morgen mal kurz der, der Kamera. Ja, wir starten morgen den Tag mal so mit euch. Ja, weil genau. wir haben schon aber drei Tage in, in, in Reihe. Oder vier? In, in mit vier, drei. Oh. Wo wir echt so eine Stunde stretchen, alle gemeinsam so mit unserer kleinen Camp hier. Und irgendwie richtig coole Vibes sind. Ja. ja genau, super. aber jetzt gibt es erstmal die kaltaufnahmen Drohnenaufnahmen, Wingaufnahmen. Viel Spaß. Also, to be scary So, und da hast du deine guten Morgenroutine schon gemacht. War's gut? Anstrengend aber gut. Anstrengend aber gut? Ja. Sehr gut. Also, aber dann? heute war die Motivation nicht so. Ab in den Tag start. Ich hab Lust Frühstück. auf Frühstück. Schön. save. <lacht> So, wechselhafter Hintergrund. Ja. Und es ist dunkel. Ja. Wir haben ein Stückchen gefahren. Ja, 30 Kilometer nach Myrina, wo auch äh, die Fähre angekommen ist. Ja. Weil das hier gibt es den einzigsten Lidl auf der Insel. Alle Vorräte waren eigentlich weg. Das heißt mal wieder richtig alles voll. Und sonst Kleinigkeiten kaufen wir immer in diesem Minimärkchen. Ja, die sind ganz lokal, das ist eigentlich ganz gut, ne? was ja. Gemüse und so angeht und die halt so Feta. Ja, aber so. Vorratsachen, was nicht schlecht wird so Dosen und Zeug und, ja. Ja. und du hast gemeint, das Städtchen äh, sehr ist nett. sehr, sehr nett. Also so ich bin gerade Städtchen schon bin. kurz ein bisschen hingefahren, äh, wenn wir hier so zum im, am Hafen äh, gefahren sind und ja. ich habe schon gesehen, das sieht glaube ich ganz nett aus zum Durchbummeln. Ja. Und dann essen wir diesmal wirklich ein Pita Ja. Nicht wie letztes Mal. Diesmal, äh, diesmal klappt es. Ich schaue mal, ob wir es finden können, genau. Ja. Ähm, und dann lassen wir, würde ich sagen, die 52. Woche unterwegs ausklingen. Ja. 52 Woche, das heißt ein ganzes Jahr sind wir schon im Bus unterwegs. Ja, zur verrückt, oder? Ist echt verrückt. Ja. Schöner Abschluss. Würde ich auch sagen. Ja. Wir sehen uns dann äh nächste Woche. Bis dahin. Oder? Genau. Ja. Genießt die Aufnahmen von Marina. Ja. Und dann Danke. Woche. Tschüss. All in all like never thought we keep running from fighting for something. Something to my step.